Für Zugang auf viel wichtige Online-Ressourcen zu holen, muss als Schüler sein IAM-Konto aktiviert tun. Geht auf die Seite iam.education.alu Loggt euch am virtuellen Büro mit einem persönlichen Anseignungs-IAM an. Klickt unten auf der Seite auf den IAM für Kids. Hier könnt den Aktivierungscode als aus pdf und antreppen. Hallo, geht das zurück. Melde auf. Am normalen Fall müsst selber selber oder am Telefon singen, Eltern das Konto aktivieren und ein Passwort erstellen. An diesem speziellen Moment rekommandiere ich mir das Konto selber zu aktivieren und Passwort zu erstellen. Die müsst dann der Schüler den IAM benutzen, und und Passwort zukommen lassen. Kann er, und zu allem, moment möglich Passwort zu ändern. Hallo, weise mir erst, wie Konten aktiviert. Klickt auf den Button ganz oben für Konten zu aktivieren. Setzt dann die nötigen Informationen an. Auf einem nächsten Schirm muss da ein Passwort erstellen, das den Aufforderungen entspricht. Von dem Moment an, ist man kann aktiv und er kann auf Online-Ressourcen zugreifen wie www.efrancais.lu www.mathematik.alu, portal.office.com, den auch um multi-script.alu find.